Guten Tag, mein Name ist Bernd Steininger von LG Information Display Österreich. Ich darf Sie heute in unserem Schauraum in Wien begrüßen und präsentiere Ihnen hier unser 136 Zoll großes All-in-One LED-Produkt aus der LAC-Serie. Das Produkt zeichnet sich dadurch aus, dass es zu bedienen ist wie ein normales Dies display da es WebOS basiert ist. Das Gerät gibt es auch in den Größen 163 und 217 Zoll. Die Installationszeit beträgt um die drei Stunden. Dankeschön. In unserem Schauraum setzen wir auf Lösungen von AV. Hier haben wir einen Standfuß auf Rollen. Für nähere Informationen stehen wir natürlich gerne zur Verfügung.